Wenn du aus deinen Worten sagen müsstest, warum der Bürger hier so gut schmeckt, was das Erfolgsrezept ist, könntest du das sagen, so in ein, zwei Worten? Ähm Und schön, dass ihr am Start seid, zum neuen Video. Wir suchen den besten Bürger Deutschlands, heute direkt aus Hamburg. Ich bin am Ende des Videos. Ich muss euch sagen, ich mache gerne die Intros am Ende des Videos, weil ich euch folgendes sagen kann. Euch erwartet in diesem Video etwas, noch nie dagewesen ist, weil wir die heftigste, die krasseste, die extremste Bewertung überhaupt haben bisher. Der Titel sagt, denke ich, einiges. Ich kann euch nicht sagen, ob ins Positive oder ins Negative. Ich hoffe, der Titel hat es jetzt nicht verraten. Aber, naja, ihr müsst das Video fetzen, glaubt mir. Mein Herz, ist meine Seele und alles ist bewegt. Ich musste danach erstmal ausführlich mit dem Restaurantleiter sprechen, weil ich so viel auf dem Herzen hatte. Wir sehen uns jetzt im Video, zieht es euch rein. Ich glaube, wir müssen... Los zu Peter Pane. Willkommen zurück heute bei Peter Pane. Und hier ist wieder der gefährlichste Restaurant-Tester Deutschlands. Dieser Gang, dieser Gang, diese Beine und dieser Blick. Oh. Peter Pane beeindruckt mit einer imposanten Innenausstattung. Imposant. Doch die Frage ist: mhm. Kann diese gut aussehende Innenausstattung diesen gut aussehenden Mann überzeugen? Hm? Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen damit ihr so ein bisschen Background-Wissen kriegt, ich muss mich bei den Läden wirklich überwiegend anmelden. Und es gibt auch teilweise Probleme. Jetzt muss in der Marketingabteilung angerufen werden. Es muss geklärt werden, ob es drehen kann oder sonst was. Es ist, ich muss das Video vorher präsentieren bei denen. Was natürlich nicht geht, dann müsste ich natürlich eine gute Bewertung machen. habe ich gesagt, das mache ich nicht, ich muss das Video veröffentlichen, so wie es ist, so. Und jetzt haben wir eine Genehmigung gekriegt und das wird gefilmt. So, da ist er jetzt von mir auch noch mal von außen Wie die Sicht. Peter Pahne. Kurze Fakten, fast 50 Läden am Start in Deutschland. Ich sage jetzt mal Kette dazu. Viele, viele haben geschrieben von euch. Ich blende die Kommentare hier auch noch mal ein. Denkt dran, es gibt natürlich auch eine Belohnung für den, der meinen besten Burger knackt. Die ist inzwischen auf diesem Preis. Taugt er was, taugt er nichts? Die Antwort kriegt er von mir vom gefürchtetesten Bürgertester ganz Deutschlands. Wir gehen jetzt rein. Jetzt rein von der Inneneinrichtung. Merkt man schon, das ist jetzt kein Laden um die Ecke. Das sieht schon ziemlich ausgeklügelt aus. Ziemlich professionell. Wenn die Burger jetzt auch noch so schmecken, dann bin ich beruhigt. Noch nichts gefressen heute. Gute Voraussetzung. Baba mäßig aus, Mann. Die, die Erwartungen steigen. Die Erwartungen steigen, wenn ich das sehe. Bin ich noch enttäuscher, wenn es nicht schmeckt. Überall das Logo, also, ich, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, Branding oder so. ne? Du merkst, überall dieses Logo, überall eins in eins. Die Einrichtung harmoniert. Es greift einfach ein Zahnrad in das andere. Also, wenn jetzt das Ganze nicht schmeckt, dann fress ich ein Besen. Das Essen kommt näher. Und nur mal ganz kurz. Mein Feeling für euch, wie ich mich darauf vorbereite, auf so ein Essen. Ihr könnt es euch vergleichen wie ein Boxer vom Boxkampf oder ein Bundesligaspieler vor seinem Spiel. Ich bin im Fokus, innerlich. Bei mir gibt es auch kein Lachen oder so vor oder irgendwie Späße machen. Ich bin komplett in meinem Fokus. Wenn jetzt das Ganze nicht schmeckt, Mann, dann fresse ich einen Besen. <lacht> Bereite mich vor, damit ich on point bin, wenn der Burger kommt. Bis hier. <lacht> Okay, ich hab euch verarscht. Ich hab euch scheiße gelabert. So, wir haben jetzt eine junge Dame da. Ich werde bestellen. Ich werde den Onion Jack nehmen. Würdest du sagen, das ist eine gute Wahl, der Onion Jack? Ja, das ist eine sehr gute Wahl. Ja. Äh, wie heißt du nochmal, wenn ich fragen darf? Tida. Tida? Ja. Okay. Was wäre deine Empfehlung jetzt, wenn du einen Burger empfehlen müsstest? Also, entweder Onion Jack, ja. doppel -Tapeta oder ähm, Nacho-Macho. Okay, also isst du manchmal auch hier selber? Ja, ja? Also manchmal esse ich auch gerne. Okay, und wenn du aus deinen Worten sagen müsstest, warum der Burger hier so gut schmeckt, was das Erfolgsrezept ist, könntest du das sagen, so in ein, zwei Worten? Ähm, ja. Also, wenn ich jetzt äh, Doppeltapete ja. nehmen würde, das ist super gerne Soße. Also ja. das ist auch ein bisschen äh, scharf Aha. und äh, das ist auch schon Doppelfleisch Aha. und äh, vom Preis her also lohnt sich Total kannst du, du scharf, Kannst du gut scharf essen? Ich kann sehr scharf ja. essen. Ich bin Thai. Oh, das glaube ich. Aber wenn ich nicht den doppelten Peter nehme, sondern mein Onion Jacket. Dein ja. Onion Jacket ist ja. sehr super. Da ist ja schon Upgrade Black Angus schon drauf. Ah. Das ist saftiges Fleisch von 180 Gramm. Besser als normales Fleisch, würdest du sagen? Ja. Dann würde ich den nehmen. Ja, hier müssen wir noch sagen, welche Brot wir gerne nehmen wollen. Sauerteig, ah. Merkorn und Brioche. Ich nehme Brioche. Ich bin Brioche Fan. Ich bin Brioche -Fan. Ja. ja. Wollt ihr noch was trinken? Ahmed will bestimmt noch was, ne? Cola, ja. Und bei dir? Bei mir nichts, danke. Gar nichts nee, nee. Alle, alle sagen immer, ne? Vielleicht deine Meinung noch. Ahmed sagt, das ist Haram. Dass ich keine, keine Cola nehme. Oder dass ich Wasser, wenn überhaupt, zu essen äh, nehme. Oder gar nichts. Was sagst du dazu? Ich würde immer was zu trinken dazu Ich sollte mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> Wir haben Peterslimonade. Schmeckt sich Honig. Unser hauseigene Rezept. Sehr lecker. Ich probiere Peters Limonade. Peters Limonade. Ja. Okay. Ah oh, nein, doch nicht. Da ist Zucker drin, ne? <lacht> da, ich kann nicht wegen Zucker. Ich, ich mache mir keinen Zucker, weißt du? Der geht nicht, ne? Nee. Okay. Da kommt die gute Tida. Oh, das sieht schmackhaft aus, Tida. Mmh. Yeah. Ui, der sieht ja aus wie ein Bilderbuch, sag mal. Yeah. So, also erstens Feeling. Wir haben jetzt noch einen zweiten. Den nee, Classic Cheddar ist das, ne, Ahmed? Genau. Cool. Classic Cheddar finde ich sieht ähm, von der Optik. Hi nicht so gut aus muss ich einmal sagen wie findest so gut du aus. Ja. ich mag das so dieses ja, ja? dieses ich sag mal minimalistische. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus so, das erinnert mich an Mikrowellenburger. Also einfach, sage ich mal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich jetzt anhand deren auch nicht ausmachen, aber das kommt mir nicht wie self-made. geformt in die Pfanne. Kommt mir eher wirklich wie tiefgekühlt vor, aber das weiß ich nicht. Ne? Ich möchte nichts verkehrtes jetzt erzählen. Der hier sieht für mich deutlich besser aus an dem, an dem Burger-Bun. Ich sage schon die ganze Zeit Trikadelle, Burger-Bun. Boah, schmackhaft. Gut, schauen wir mal. Also erstmal Womit geht's los? Du nimmst den Burger in die Hand. Das Haptische sagt man. Das ist für mich kein klassisches Brioche. Erstmal, also in der Hinsicht ist. Ich habe mir die Historie von diesen Laden reingezogen. Gerade für die Broterzeugnisse sind die bekannt und da ist ja auch der Ursprung. Ich kann es euch gar nicht genau beschreiben. Ich kann nur sagen, was ich fühle innerlich. Es fühlt sich nicht so gut an. Erstes Feeling, als würdest du in McDonald's Burger beißen. Neutraler Hingestellt. Vom Fleisch her. Die Barbecue-Soße drauf. Die ist, sag ich mal, eigentlich recht Standard, wie man eigentlich jede Barbecue-Soße kennt. So würde ich es beschreiben. Kommt mir nicht individuell vor. Du wisst ja, dass man das Feeling hat, hinten natürlich, bam, wird eine Soße gezaubert Und dann kommt mir eher vor, aus dem Regal gegriffen. Die Zwiebelringe sind geil. Die Zwiebelringe sind geil. Das ist mein Feeling. Eine Chance noch für einen Cheeseburger. Erstmal. Mhm. Und den lieber Senf? Der muss ich sagen, ich bin mit sehr viel Hunger hingegangen. Ohne, also ohne wirklich was gegessen zu haben, ist länger her zumindest. Den normalen Klassik lasse ich raus aus der Bewertung. Aber wenn ich das einmal sagen darf, ich muss ja auch ehrlich sein, der Burger wäre für mich aufgefallen. Zu Frisette, Senf, willkürlich zusammengewürfelt, habe ich keine Lust weiter zu essen, muss ich, muss ich einfach so sagen. Der Burger für mich ist tatsächlich ich habe gehofft, dass ich euch jetzt was Gutes sagen kann. Die Optik hat sie bestätigt und den Burger wiedergespiegelt. Für mich war das Fleisch absolut Standard, die Soße war Standard, die Zwiebelringe waren lecker. Das ist einfach, dieser Burger ist für mich kein schlechter Burger, definitiv nicht. Aber es ist für mich ein Standardburger. Ich würde dem Burger 6 Punkte von 10 geben. Er ist nicht schlecht, nur nicht schlecht, aber ich kann euch nichts Besonderes dazu sagen. Ich würde jetzt gerne hier sitzen und euch wieder sagen, oh, die Soße, das Fleisch, diese Körner, da seht ihr das, ihr wisst ja, wie ich da Spaß dran habe. Aber diese Burger bringt nicht wirklich Spaß. Aber man tut hier auch nichts Falsches. Man geht hin, man isst ihn. ist hin und es ist Standard. So, also Manuel, erstmal vielen Dank dass für die Drehgenehmigung, dass wir ja. hier ja. drehen dürfen. Nur ganz kurz, ihr seid ja bekannt äh, für eure Brötchen. Ne? Weil ich habe mir die Historie durchgelesen, dass mhm. hier die Brötchen, weil das so der Betrieb entstanden ist. Ne? Mhm. Und ähm, das kommt ja quasi eigentlich alles aus einer Großbäckerei. So, da kann man sagen, dass ihr damit äh, an, mit einem kleinen Bäcker angefangen habt, seid größer geworden, habt euch gesteigert und ja, das kommt quasi alles aus einer Hand. Ne? Kann, man, kann man fast mal was sagen. Ja. Okay, gut. Das wollte ich nur kurz klarstellen, damit die Zuschauer wissen, das ist wirklich ja, ein Traditionsbetrieb. Und das muss ich nochmal sagen. Achmed hat den einen Burger gegessen, hat den für gut gefunden. Ne? Du machst den gerne, ne? Ja, er war in Ordnung. Und da muss ich einfach nochmal sagen, es, weil es tut mir weh im Herzen, etwas schlecht zu bewerten, weil es ist natürlich nicht top für einen Laden. Das tut mir leid, das mache ich nicht gerne, wirklich nicht. Aber ich muss halt bei der Ehrlichkeit bleiben. Und Ahmed sagt, jetzt schmeckt gut. Vielleicht hätte ich zwei, drei andere Burger hier aus der Karte probiert. Hätte bei denen auch gesagt, dass sie gut schmeckt. Und es war genau der, der mir nicht gefallen hat. Und der. Das kann alles Pech sein. Und es geht nicht umsonst so viele Leute hier essen und kommen wieder. Das ist nicht, weil der Burger nicht gut schmeckt. Das ist mein Geschmack und ihr kriegt meine ehrliche Meinung immer. Und damit beende ich auch das Video. Ich sage euch vielen Dank fürs, fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr am Start wart, mich auf meinen Weg begleitet. und Moment gibt es so hartes Support. Haut mir bitte, auch wenn, wenn, wenn ihr es immer wieder macht, Kommentare rein. Auch wenn ihr schon fünfmal reingeschrieben habt, damit unterstützt ihr mich. Abo da, Daumen oben und äh, ja, ich danke euch für alles. Bis zum nächsten Mal.